Hallo, wir möchten euch heute einmal zeigen, wie wir den Öffnungscode des Keypad-Moduls für die Außenstationen vom Monitor aus einstellen können. Standardmäßig ist es so, dass wir über die IVMS-Software das KP-Modul für alle Monitore gleich einstellen können. Das heißt, das bedeutet, jeder Monitor hat dasselbe oder jede Wohnung hat dasselbe Passwort. Wir können aber auch das KP-Modul für jede Wohnung einzeln konfigurieren, also jeder Nutzer der Wohnung. Oder jeder, jedes apartment hat einen eigenen code dafür geben wir auf einstellungen gehen auf passwort So, das admin passwort ist das passwort des monitors das bitte nicht verstellen dann gibt es den entsperren code der code muss sechsstellig sein den können wir hier wie gesagt vergeben. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zum Beispiel. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und sagen OK. Achso, vertippt, Entschuldigung. So, Passwort erfolgreich eingestellt. Dann gibt es noch einen Nötigungscode, den wir eingeben können. Der ist auch zum Öffnen der Türe gedacht, allerdings ist wenn sie gezwungen werden die türe zu öffnen wenn dieser code verwendet wird und eine bachfirma an die sprechanlage angeschlossen ist also wenn die ivms software als verwaltungssoftware in einer zentrale verwendet wird die die geräte alle überwacht würde dort eine alarmmeldung eingehen wenn der nötigungscode eingegeben wird brauchen wir in dem fall nicht erstmal beim normalen mehrfamilienhaus so wir geben jetzt hier mal den code ein Na, also den Code geben wir ein mit Raute, Code, Raute. Nochmal. Tür ist offen. Das war's schon.